Hallo und herzlich Willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Egal ob du das magst oder nicht, du machst das jetzt. Wir machen jetzt Pina Colada Muffins und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wenn es im Leben eine Sache gibt, die ich überhaupt nicht gerne esse, dann ist es Ananas. Direkt gefolgt von Kokosmilch, wenn sie nicht in irgendeinem süß-sauren, scharfen Curry-Asia also ja, verbaut ist. Ja? Aber die liebe Hanna meinte, tun wir dem Keim mal was Gutes. Machen wir doch mal Muffins. Ja? Backen tut er sowieso so unglaublich gerne. Und wenn schon, dann mit Ananas und Kokosmilch. Pina. Colada Muffins, aber ein gutes Hatz, es kommt rum rein. So und ich habe die Flasche schon mal angestochen, <lacht> also mache ich für euch jetzt Pina Colada Muffins. Das erste was wir tun sind die Streusel und dafür habe ich hier schon jede Menge Zeug vorbereitet. Wenn ihr sehen könntet wie hämisch die da hinten lacht, ja das ist unglaublich. Für die Streusel brauchen wir drei Esslöffel Zucker, drei Esslöffel Mehl 3 Esslöffel Kokosraspeln <lacht> und 2 Esslöffel Butter. Das Ganze wird jetzt 12 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt. Unser Streuselteig, okay das ist wirklich ein Teig, <lacht> äh, ja. den füllen wir jetzt um. Da müssen wir nachher einfach ein bisschen mehr krümeln. Und dann bereiten wir unseren Muffinteig zu. Unseren Teig bereiten wir wie folgt zu. Eine Prise Salz, ein Ei, 100 Gramm Zucker, Apfelmus 60 Gramm. Das habe ich jetzt aus dem Glas genommen, kann man aber auch selber machen im Thermomix. Geht wunderbar. Also wenn man Apfelmus so sehr liebt wie ich, dann kennt man jede Menge Apfelmusrezepte. Vielleicht sollte ich das mal machen hier im Wunderkessel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wissen wollt wie ich meinen Apfelmus zu Hause mache. 140 Gramm Kokosmilch kommen ebenfalls noch in den Kessel und die Lieblingszutat für dieses Rezept, zumindest von meiner Seite, einen Esslöffel Rum. Mein Augenmaß, passt. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. Und jetzt kommen noch drei weitere Zutaten hier in unseren Teig. Als da wären 300 Gramm Mehl. Dann habe ich hier 140 Gramm Ananas aus der Dose. Von dem Saft solltet ihr auf jeden Fall im Vorfeld ein bisschen aufbewahren. So also zwei Esslöffel, die brauchen wir nachher für den Guss. Und als letztes kommt noch ein Esslöffel Backpulver hinzu. Und jetzt wird alles noch mal 10 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. Den Teig geben wir jetzt in 12 Muffinförmchen. Wenn ihr die Ananas ein bisschen stückiger haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, wie wir das bei unseren Kirsch-Marmor-Muffins gemacht haben. Ich blende euch das mal hier oben ein, falls ihr die noch nicht kennt. Dann macht ihr einfach den Teig rein und macht die Ananasstückchen so obendrauf immer so zwei drei Stückchen. Hier sind sie halt jetzt ein bisschen kleiner gemacht und geben dem ganzen Teig ein wesentlich intensiveres Ananasaroma, das wir alle so lieben. Wir füllen den Teig also jetzt hier in unsere Förmchen ein. Den Backofen heizen wir schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Aber bevor das Ganze hier in den Backofen kommt müssen dann noch die Streusel drauf. Aber ich fülle jetzt erstmal auf, dann bestreuseln wir und dann wird gebacken. Unser Streuselteig habe ich jetzt auch schon mal so weit drauf gestreuselt. Ich habe ein bisschen experimentiert. Ich habe ähm, auf die eine Hälfte noch ein paar Kokosraspeln drauf gemacht und hier noch zwei Ananasstückchen im Ganzen hineingetan. Die waren noch übrig. Essen kann das jemand anders. Aber ich würde halt gerne sehen wie es aussieht. Wir machen jetzt noch den Guss und dafür habe ich jetzt zwei Esslöffel von diesem Ananassaft und einen Esslöffel Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt mit Puderzucker verrührt und über die Muffins geträufelt. Das Ganze wird jetzt bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen 25 Minuten bei Ober- und Unterhitze gebacken und dann schauen wir mal wie es geworden ist. Bis gleich. 25 Minuten sind vorbei und unsere Pina Colada Muffins dürften nun fertig sein. Natürlich müssen sie noch ein bisschen abkühlen wenn wir die jetzt hier aus dem Backofen holen, oh, da schlägt mir die Hitze entgegen. Aber ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus und ich bin gespannt wie sie schmecken, denn ich muss natürlich was probieren. Denn wie gesagt, das ist ein Rezept aus der Kategorie egal ob du es magst oder nicht, du machst es jetzt also wird natürlich auch gekostet. Ich werde das jetzt allerdings noch ein paar Minuten abkühlen lassen, raus auf die Fensterbank stellen wie man das ja so schön macht und dann bin ich wieder da für euch mit dem Endergebnis. Bis gleich. Muffins! Pinacolada Muffins. <lacht> ähm, ja nein also ich muss ehrlich sagen riechen tut wirklich lecker und ich sag mal so, Ananas ist ja auch nicht gleich Ananas, wenn die jetzt so zubereitet ist und <lacht> wir werden es sehen. Was ich festgestellt habe durch diesen Zuckerguss, das war schon eine sehr sehr klebrige Aktion. Ich glaube das Blech kriegen wir nie wieder sauber, aber das ist nicht mein Problem denn das nimmt Hannah mit den übrigen Muffins mit nach Hause und da kann die sich dann drum kümmern. Ich habe jetzt nur noch eine Aufgabe, nämlich hier zu degustieren, zu probieren und ja das ist auch hier außen schön klebrig. Aber mh, diese, diese Streusel oben drauf, das ist eine richtig schöne krosse Mmh. Mmh. Kruste da oben drauf. Mmh. Lecker mit Buttergeschmack. Oh, das liebe ich. Also soweit, so gut. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie einigermaßen gefahrlos rauskriege. Das klebt doch schon alles so ein bisschen aneinander. Ist natürlich alles sehr, sehr süß. Ich mache das jetzt einfach so. Ich beiße da jetzt einfach mal rein. Und Mut. Muss mmh. man ein bisschen warm. <lacht> Aber ganz ehrlich so schlimm ist es gar nicht. Also es schmeckt gar nicht so stark nach Ananas wie ich das wirklich befürchtet habe. Gut es war ja jetzt auch nicht so viel drin. Aber es backt alles hier. Aber wirklich mein Lieblingsmuffin. Vielleicht bis auf diese Kruste oben drauf. Das finde ich total lecker. Aber es ist nicht schlecht. Und ich esse es ja wie ihr seht. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Weiß nicht vielleicht habt ihr auch noch tolle Rezepte mit Ananas. <lacht> die ich hier mal nachkochen soll. Wagt <lacht> euch. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt die gerne mal in unsere Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Wir freuen uns, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen in der Wunderkesselküche. Und bis dahin, zum nächsten Video sage ich Tschüss und guten Appetit. Ich esse das auf.